So, Swanee, you went from being an unknown analyst to the winningest CSGO-Coach in G2-History. How did you do it? What was your motivation? Hmm. Okay, Kinder. Ihr kommt einzeln nach vorne und erzählt der Klasse, was ihr werden wollt, wenn ihr einmal groß seid. Ich möchte Schauspielerin werden. Ich will ein Ingenieur werden. Ich möchte Politiker werden. Ich möchte Reitlehrerin werden. Ich will Sängerin werden. Okay, Jan, jetzt bist du dran. Ich möchte der beste counter coach aller Zeiten werden. Ich etwas gewinnen. Keine Chance. Well, I had to prove Taylor wrong, it pop when I'm looking away. Go tell mother I'm cooking